sobald ich reingehe so habe ich die aufnahme direkt angeschwissen. das ist also herausgefunden im schloss sind viele hermes versteckt ja baubeutel je der es bemerkt hat wahrscheinlich hat Alexey es zurückgelassen, wo ist es halt zu zerstören judy wenn wir das eher ungleichgewicht auf dem planeten ein klein wenig verringern wird es gegen den Adephagus einfacher oder ja da hast du recht ich werde auch gehen oh, wie kommt's? wenn wir es nicht zerstören und stattdessen den kern nehmen hmm, müssen wir es wirklich zerstören können wir es nicht irgendwie deaktivieren es könnte klappen theoretisch aber es gibt keine garantie dass niemand versuchen wird es zu deaktivieren ein blass ja ist nicht funktioniert ist schließlich genauso unangenehm wie kein blaster moment ich sagte doch ich komme mit oh, war die lass uns auch gehen so nicht wieder mit allen hier reden, gucken, ob hier irgendwas los ist. Ich würde sagen, da wir ein klares Ziel haben, gehen wir erstmal hier dahin. Vor ich weiß nicht, hier noch weiter umschau. Aber es ist offensichtlich, dass wir wieder am Punkt erreicht haben, wo wir weiß nicht voll viele Quests machen können. Also muss ich wieder durch die ganzen Städten hier durchgehen und äh, ja, mit allen sprechen, alles auf den Kopf stellen und ja. Da wird weiß nicht Spannend, <lacht> keine Ahnung. War auch so, auch seitdem ein bisschen nervig. So, Gehen wir werfen mal ja rein, weil dieser ganz offensichtlich was zu tun. Ach komm schon, warte auf mich. Ihr alle wartet hier. Hm, ich meine in Ordnung, aber ich komme mit. Nein, du wartest ja auch. Wenn du ein Schuldif alleine geht, werde ihr sofort gefasst. Sollt Judy und Rita etwas mehr zutrauen, meinst du nicht? Weil es wäre doch viel einfacher, wenn sie sich keine Sorgen machen. Wir müssten von den Wächtern erwischt werden. Schule Vater auf uns. Nein, komm nicht mit uns. Wir waren dafür. Also, dann Juri, wohin gehst du? Oh, nur spazieren. Ich komme mit. Nein, bleib hier und hält die Stellung. das wirklich zerstören hier schon sagte, egal wie sehr die menschen schwören dass sie kein blaster benutzen werden die versuchung ist so groß es wird unweigerlich einen auftrag einer auftauchen der das er benutzen will deshalb müssen wir sicherstellen dass es nie wieder funktioniert verstehe dann haben wir wohl keine andere wahl als zu zerstören also ganz so ist es nicht wirklich wenn wir den keller Blaster entfernen kann man es nicht mehr benutzen wir können den kern herausnehmen und in einen geist umwandeln dann werden wir aus dem schneider ist das ist nicht diebstahl ja deshalb sollten wir das alleine machen nein ich glaube nun bleibt uns nichts anderes übrig als Zell zwei nach komplizen zu machen <lacht> wir müssen jetzt so anstellen dass niemand weiß dass wir den kern haben bringen wir doch bringen wir doch das lager und alles drumherum unordnung dann merkt keiner dass der kern fehlt meint ihr nicht <lacht> Gute Idee, vielleicht zerkratzen wir noch den Blastia körper Das ist wohl die einzige Möglichkeit. Ich muss sagen, ich bin freut dass du meinen Plan so schnell begriffen hast. Was redest du da? Das war ein Kinderspiel herausfinden, was du im Schilde führst. Du wolltest es und die anderen nicht mit hineinziehen, stimmt's? Obwohl das wahrscheinlich keine große Rolle mehr spielen. Ich, tut mir leid. Komm schon, die Mühe hättest du dir nichts zu machen brauchen. jetzt alles einfacher haben können, wenn du nur flehen und seine Hoheit davon erzählt hättest. Möchtest du auch mit uns mitkommen? ist da jemand? Hoch, das ist wohl mein Aufruf, die Bücher zu verlassen. Nun, dabei alle hier sind, lass uns kräftig zupacken. Äh. Ja. Das doch irre. Juri. Was soll denn der ganze Krach? Guten Morgen, die Herren. Juri Lowell! Natürlich steckst du dahinter mal wieder. Hm, ja, könnte sein, in der Tat. Was, Juri, du meinst... Ah, wie unverfroren. Er steht unter Arrest. Hey Karl, alter Mann, lass uns abhauen. Was? Wenn das mal die Mädels alles kaputt, ne? Er jetzt regeln können, ja, dank dir. Jeder, was ist in der Tasche? Ist das ein Geschenk für mich, weil ich so schlau bin? Was gar nichts kannst du es ihm sagen? Wir sind jetzt alle Komplizen beim Kerndiebstahl. Wie, was meinst du mit Diebstahl? Warte, du wusstest nach, was hier, dann ist das ein ja wie konnte ich zu einem Dieb werden, ohne es zu bemerken? Tut mir leid, Carol. Na ja, lass uns verschwinden, bevor der Blonk wieder kommt. Judith. das ist. Ach, danke dafür, dass du ja nicht zerstört hast. Oh, eine überraschendes Zeichen der Demo deinerseits. Aber warum? Du jetzt doch vorher kein Problem damit, Blaster zu zerstören. Ich wollte nur, dass du mich magst. Das glaube ich nicht. Du machst Spaß, oder? Ja. Du. Als ich allein war, konnte ich sie nur zerstören. Aber nun weiß ich, dass man sie auch anders um ja kümmern kann. Ich glaube, ich habe dich verlassen, oder? Na klar. Okay. Oh, passiert was. Kannst du nicht schlafen? Hm? Nein, nein. Nachdem wir ihn alle Fagus besiegt haben, werden wir wohl alle getrennte Wege gehen ich so zurück ins schloss ja das werde ich wohl müssen Was willst du tun wieder wiederaufbau vom aspio mithelfen denke ich dann habe ich auch mit ein den kann aber nicht einfach das tun was dir gefällt ich nehme an aspir ist jetzt wirklich kaputt oder so ich werde das auch gar nicht und oh, das hätte ich ganz vergessen bleiben wir freundinnen auch wenn ich wieder im schloss bin es zählt sobald du wieder im schloss bist wirst du mich völlig vergessen nein ganz sicher nicht selbst wenn seine blöde Kaiser werden sollte, wirst du genügend zu tun haben. Ein Kaiserreich zu führen ist eine Menge Arbeit. Du wirst nicht mehr einfach das tun können, wozu du Lust hast. Tag für Tag wirst du dich um neue Dinge kümmern müssen und mit dem Problem anderer überhäuft werden. Und all deine Erinnerungen an mich werden in die längsten Ecke deines Gedächtnisses gedrängt und verfliegen wie Sand im Wind. Aber... Ich werde dich besuchen. Was? Ich sagte, ich werde dich besuchen. Rita. Stehe mich nicht falsch, nicht weil ich mich einsam fühle oder so. Ich verstehe schon, Rita. Du bist ein guter Mensch und zwar mit aufhören. Ich bin nicht mal ansatzweise ein guter Mensch. Was behaupten alle gute Menschen? Einfach nur so. Nur gute Menschen handeln wie schlechte, so wie du zum Beispiel. Da könnte man wohl von den meisten unserer Gruppe sagen, oder? Aha, ja, das stimmt. Das trifft auf alle von uns zu. Macht es dir was aus, wenn ich noch mal frage? bist du immer meine freundin bleiben wenn du mich nicht vergisst das werde ich sicher nicht dann bleiben wir also für immer freundinnen für immer für immer und ewig Oh man das ist aber eine lange zeit geht als beste freundin Esther als beste freundin ah, cool ship Wir waren Yuri war am Grinsen, aber ich konnte es nicht sehen wegen dem Kostüm. Aber putzig. Beide werden so was von geschippt wahrscheinlich, ne? Oh, ich kann mal hier rein. Endlich. Hey, was für eine Reaktion ist das denn? Kommt schon, das ist das Thema der Prinzessin, Mann. Hier ist alles wie hat sie also gelebt? Es ist unschicklich, das Zimmer einer Dame anzustarren, Carol. Dass ich das erste Mal hier war, hat man mich mit einem Schwert vor der Nase bedroht. Das war nicht unbedingt als Drohung gemeint. Wow, schaut sich einmal diese Bücher an. Ich liebe es zu lesen. Deshalb habe ich erst... Und das habe ich erst zur Hälfte durch. Das ist das seltsamste, unterhaltsamste Legende eines namenlosen großen Piraten. Pirat, da werde ich hellhörig. Welcher ist es denn? Zeig mal, hm? oh. was ist ein Bertie. Dieses Buch, das ist die Legende von Grand Clay. Der Grand Clay, jawohl, der große Pirat, der die Piraten-Gilde Schlangentraum gegründet hat. Der Legende nach hat er das Paradies namens Garten des abnehmenden Monds gefunden. Das heißt, die Maristella und die maris sind der Schlüssel, um es zu finden. Hm, es ist also nicht nur ein Welt voller 100 zum Verkauf. Es ist eine berühmte piratenlegende ich habe daran gedacht selbst danach zu suchen und dieses buch verrät uns wie das mal sehen wir schippen also zum zentrum des ozeans halten den schlüssel hoch und sagen kennet die stille des ozeans zwischen blühenden Korallen und leuchtendem Gestirn? sterne Korallen, das buch könnte wahr sein nee, da ist was faul sind wir sind wir sicher dass es nicht nach der ganzen sache geschrieben wurde aber dort wäre wirklich korallen unter den stern zu sehen das bedeutet dieses paradies könnte es wirklich geben jawohl im piratenleben einen ordentlichen schatz äh, ich meine paradies suche die abenteuerlust ist mir geweckt ein paradies wirklich wo ist denn deine vorstellungskraft rita hey. ich bin bei unbestätigten geschichten nur etwas misstrauisch okay dann fahren wir hin und bestätigen sie also schluss mit schwatzen zur see ruhig blut stör patty weiß du überhaupt wo es hingeht Jawohl, zum Zentrum des Ozeans. Und wo genau ist das? Ah, die Maristella ist bei Zaude, nicht wahr? Vielleicht finden wir dort ein, einige Hinweise. Ja, da kann ich aber nicht hin, weil diese beiden Tussen da noch warten und mich fertig machen. Hey, wurde die Gegend um Zaude nicht früher Nabel der Welt genannt? Klingt doch ziemlich zentral. Seltsamerweise steht im Buch nichts über das eigentliche Paradies geschrieben. Schätze mal, weil worte eben nicht genüge tun. Schon gut, schon gut. Sparen wir uns die wilden spekulation für zauber auf und schauen wir mal, was wir finden. Okay, aber erst einmal gucken wir uns noch hier in Estels Zimmer um, weil warum nicht? Aber jetzt leider nichts. Äh, schade, vielleicht irgendwie so ein verstecktes Objekt oder so, keine Ahnung. Neues Kostüm für Estel, weiß ich nicht. Den Schlavanz von ihr oder was weiß ich. passiert was? Aber was dagegen, wenn ich mich kurz entferne? Ich möchte mit dem marken über die Geisterumwandlung sprechen. Klar, nur zu. der ganze, ihre ganze Blastia-Vorschreibung wird bald ohne mich ohnehin ziemlich nutzlos sein. Okay, ich werde versuchen, nicht zu lange weg zu bleiben. Rita hat die Gruppe verlassen. Okay, dann würde ich mal sagen, wir suchen die erstmal, weil vor wir durchrennen mit allen sprechen aber glaube ich irgendwie wissen die so gut frage wo ist die mit was für eine geisterforschung hatte die geredet äh... übernachten, keine Ahnung... Hey. Du warst vorher nicht hier. Verdächtig. Heute Tags... ich mal zum Baum. Bestimmt da, ne? So, das ist grob gesagt worum es geht ach das hört sich ja schlimm an Meinst Meinst also wir sollten uns nicht mehr mit dem blaster forschung befassen Die menschen können ohne ja nicht leben mir gefällt diese Idee ganz und gar nicht ihr nehmt den rund recht voll für einen haufen amateure den unterfinanzierte forschung niemanden interessiert was hast du gesagt Wollt der streit ich bin nicht herkommen mit eure kleinen kartigen streitereien anzuhören könnt ihr eure gefühle vielleicht ein paar minuten lang außen vor lassen jedenfalls ist es so wie ich gesagt habe sehr bald schon werden die magier unsere blasierforschung nicht mehr einfach so fortsetzen können ich dachte das solltet ihr wissen wir können nicht akzeptieren was du sagst ich mag vielleicht Aspios bester kopf sein aber trotzdem bist du noch ein kind erwachsenen fällt es nicht leicht auf einen so jungen versuchen wie sich zu hören mehr steckt da nicht hinter Geht es ja aber nicht Erwachsene haben ihre eigenen Art Dinge auszudiskutieren, über das das nur uns richtig? Wir werden mit diesen starken auf und schon fertig. Tut mir leid, los gehen wir Sollen wir Weg schon aufbrechen. Ich meine, ja, gehen wir die sich der Gruppe angeschlossen. Okay, noch was. No, no, no, no, no. Ja, es ist die heilerin hallo die blüten des raums sind so rot wie immer die sache mit dem fluch der braut ist wirklich immer schade ich bin davon überzeugt dass du unrecht hast juri unrecht Unrecht womit dieser schleier er hat mir erzählt es okay. einmal von langer zeit da lebt ein herzensguter prinz namens ja ein liebte blumen und insekten dem mond die sonne und die sterne am himmelszelt eines Tages fand Jari einen Samenkorn. Er trug diesen Samenkorn zum Gipfel eines großen Hügels und pflanzte es dort ein. Das Samenkorn begann zu spießen und wurde zu einem langen, schlanken Baum, der jedoch einfach nicht blühen wollte. Der ungeduldige Premierminister sagte, was soll ein Baum, der nicht blüht, fällt ihn, doch Jari entgegnete. Er blüht zwar nicht, wächst aber mit aller Kraft, um ihn, ihn zu fällen, wäre ein schreckliches Vergehen. Mein Klang dieser Worte nahm der Baum die Gestalt einer jungen Frau an. und erschien vor Jare. Er verliebte sich sofort in ihre weiße Haut und ihre schöne Gestalt und bat sie einen Vollmond nacht ihn zu heiraten. Nach ihrer Hochzeit waren die beiden so glücklich wie noch nie zuvor. Doch der Premierminister, der über diese Hochzeit wütend war, ließ die Frau erbarmungslos aus dem Schloss werfen. Jare sucht sich traurig in sein Schloss zurück und weint Tag und Nacht um seine verlorene Liebe. Als die Frau davon erfuhr, reckte sie ihren Stamm und ihre Äste, bis aus den Aschspitzen weißen blüten sprossen Jare sah es von Schlossfenster aus, hörte auf zu weinen und verließ zum ersten Mal wieder das Schloss. Als er unter dem frischen Blüten saß, hörte er die Stimmen seiner Braut. Weine nicht, du wirst mich immer hier antreffen können da Begriff Jare, dass seine geliebte Braut die Möglichkeit der Baum gewesen war, der die Gestalt einer schönen Frau angenommen hatte. Als er die Rinde des Baums, den er geliebt hat, sanft küsste, wurden alle Blüten leuchtend rot. Aus diesem Grund sind die Blüten des Baums ein Symbol für ewige unvergängliche Liebe. Fantastisch, deshalb sind die Blüten also so rot. Ist das also in Wirklichkeit gewesen? Voll ein Dank für diese wunderschöne Geschichte. Es war mir ein Vergnügen. Die Geschichte solltest du auch dem Bürgermeister erzählen. man das habe ich ja alles überhaupt nicht gewusst? Ist ja, wann hast du denn das alles ausgefunden? Naja, ich habe es eigentlich überhaupt nicht herausgefunden. Ich habe es mir ausgedacht, aber du hast auch gesagt, der Schleier habe ich dir erzählt. Das war eine Lüge. Es tut mir leid, ich habe einfach nur den Schleier angeschaut und plötzlich kam mir die Geschichte in den Sinn. Fantastisch ist du, hast ein echtes Talent dafür, die Geschichten auszudenken ein Verborgenes Talent und da gibt es immer wieder oh, haha. Hast du schon einmal daran gedacht, Geschichten für Kinder zu schreiben. Nein, eigentlich nicht. Du kannst dich nicht zu so etwas zwingen. Schließlich bist du ja die Prinzessin. Ist ja, das ist wahr. Geschichten für Kinder hm. ich kann eigentlich nicht schaden, einmal darüber nachzudenken oder sagen erzählerin titel alten cool hier ist es das dorf der blumendecke ach dieser zerflehrte alte wälzer könnte ich es mir vielleicht ausborgen natürlich von mir aus gern ist doch bloß ein altes buch mit technischen kauder den ich nicht verstehe vielen dank Überhaupt keine Ursache. Ich kann euch nie genug dafür danken, was ihr für diese Stadt getan habt. Okay. Gut, damit haben wir schon mal ein Buch, ne? Fehlen noch vier. Cool. Oh. Ah, du bist Rita Mordio. Du kennst mich? dann müsstest du ein Magier aus Aspio sein. Was führt dich hierher? Oh, ich bin auf der Reise und habe nur zufällig hier station gemacht. Entschuldigung, kann ich vielleicht einen Blick in das Buch hier werfen? als ist eins der Bücher, hat wir brauchen, oder? Was? Dieses hier? Natürlich kein Problem. Hey, das ist Impfung, Epa, Jubs, Diskurse über ER. Keine Ahnung. Was? Du hast von diesem Buch gehört? Ich hatte es in meinem Haus stehen. Wahrscheinlich gehörte es der Person, die von mir darin wohnte. Aha, ja, verstehe. Übrigens, Aspio. Kann ich nicht mehr betreten. Das ist irgendwie weg. Also, ich kann da nicht rein. Und dieses diesen Turm, der da aus dem Boden geschossen kam. Den kann ich auch irgendwie nicht betreten. Also ja, das habe ich festgestellt. Und ja, ich hoffe, da war nichts Verpassbares mehr oder so, weil sonst kriege ich Probleme. Ah ja, ja, verstehe. Es war voller verschlüsselter Botschaften, die ich nicht verstand. Also fand ich jetzt nur mäßig interessant. Und so schenke ich jetzt dem Erzmenschen, der es haben wollte. Immumf, Majup, das ist Hermes, das war sein Pseudonym. Was? Echt? Bedeutet dass das, Hermes in Aspio lebte? Vermutlich ja. Schon wieder hast du uns so etwas Wichtiges verschwiegen. dem leid, ich war mir bis jetzt nicht sicher. Ah, naja was soll's? Was soll das alles bedeuten? Ich verstehe gar nichts. Köger, sieht wie rein zu angeordnete Buchstaben aus. Es ist verschlüsselt. Verschlüsselt. Verschlüsselt. Ein paar Mal wollte ich den Schlüssel knacken, aber persönliche Aufzeichnungen und so werden oft verschlüsselt. Aber da nicht wissenschaftliche arbeiten am anfang des buch steht meiner tochter gewidmet und dann versucht zu lesen es scheint sich eher um eine herausforderung für seine tochter zu handeln als um persönliche aufzeichnungen ja das glaube ich auch verstehe was war ein lächerlicher nahe von einem forscher er wusste nicht mal wozu seine Blastier fähig waren ja jetzt reicht mir ich werde mich hinsetzen und dieses buch entschlüsseln bitte lasst mich haben klar nimmt so ich kann es ohnehin nicht lesen warum hast du es dann gelesen also du liest gerade wieder was anderes also keine ahnung Wenn ich dann schüssel suche ich die tochter und gebe ihr das buch zurück gut ich werde es diesen blast ja blöd man zeigen Hermes notizen okay hm. alles klar warum kann ich das jetzt Jetzt gedacht sie wird jetzt direkt lesen. Das ne Bild da. Warte, ich habe eine Idee. Muss ich übernachten? Ich muss ja übernachten, dann liest ihr das. Ne, pass auf. Mal gucke ich noch hier. Die ganze Stadt hier auf den Kopf drehen. So gut, ich werde mal übernachten. Mal gucken, ob das was bringt. keine übernachtungsmusik ah, <lacht> ich bin gut wie es aus irgendwelche fortschritte hier seid ihr etwas ist etwas unterschiedlich aber ich glaube die buchstaben text wurden mit einem schlüssel verschoben es dauert nur seine zeit den schlüssel zu finden um geht es denn in dem buch zuerst dachte ich hermes wäre ein durchschnittlicher magier der sein wissen in die dienste des bösen stellte aber er war ein redlicher magier der vom potenzial der blaster und er träumte und sich nur von der neugier leiten ließ und was bedrückt ich dann so Hermes Notizen sind voller interessanter Dinge. Zum Beispiel etliche Formeln für Zauber, von denen ich noch nie gehört habe. Hermes war so ein Genie, sogar im Vergleich zu dir. Ich gehe zwar nur zu aber das stimmt. Ich war schockiert, so viele Ideen und Beobachtungen zu lesen, auf die ich selbst noch nie gekommen war. Und anscheinend notierte er auch eine Formel zur Zerstörung von Blaster, die außer Kontrolle geraten waren. Hermes war sich voll und ganz bewusst, dass die Anzahl von Er auf dem Planeten steigen könnte er verstand die gefahren der blaster die er kreiert hatte hm, ja verstehe ja das ist der grund warum er magie studierte um die blaster in diesem fall zerstören zu können wenn es so einen zauber tatsächlich gibt sollst du ihn verwenden ganz egal wer oder wie hermes suchte jemanden der diesen zauber für gute zwecke einzusetzen vermochte Er war auf der suche nach jemandem, der seine arbeit fortsetzen würde deswegen hinterließ er diese notizen wäre nicht seine eigene tochter die beste nachfolgerin Oh, wenn seine tochter nicht mit magie umzugehen weiß oder vielleicht oder vielleicht wir werden nie auf einen grünen zweig kommen solange wir nur hypothesen aufstellen ja aber auch wenn es etwas ist das der zerstörung von bestia dienen sollte könnte man es durchaus für andere zwecke einsetzen glaubst du nicht ja das stimmt schon aber du hast recht wahrscheinlich könnte außer mir kein einziger magier diese formel je sinnvoll einsetzen vielleicht nehme ich sie doch Hey, ich bin sicher hermes wird sich darüber freuen das sagst du nur so nein ich sage das weil ich glaube dass es es negativ tor ah, negative geht aus bis das kann oh, oh, mir hier sind In dieser Kiste, na ah, erstattung für hektische Großstädte, wir haben gefunden, was wir suchen, aber es ist niemand da. Was sollen wir machen? Wir klauen sagen, wir möchten uns gerne dieses Buch austeilen. Das geht doch in Ordnung, oder? Ich habe keine Einwände gehören, nehmen wir das buchen gehen. Ich weiß, mir diese leise Stimme hätte hören sollen. Buch aus den Hauptsitz von Ritter aus Williard. Alles klar, der zweite Buch. Cool. War der Besuch bisher noch nicht umsonst? Bis jetzt habe ich hier noch nichts gefunden nope. und schon sagen, das war verdächtig teuer. Ihr 400 geld und der Passiert, du willst doch nicht etwas springen oder sehe ich so deprimiert aus sieht aus, als würdest du dir Sorgen dass das Plastik in deinem Herzen machen? Anscheinend kann ich nichts von dir verbergen, Junge. Tut mir leid, dass ich es das versucht habe. Verdammt, warum lasse ich zu, dass mich sowas nach all dieser Zeit so fertig macht? Du möchtest gerne weiterleben, oder? Das ist nur natürlich. Oh, ja. Das wäre wohl nur allzu natürlich, nicht wahr? Hast du dich gerade daran erinnert? Dann sollst du so schnell wie möglich mit Rita reden. Ja, ich bin nicht allzu scharf auf dem Mädchen Dank zu schulden, also werde ich darüber nachdenken. Hör zu, Raven, das hier ist ernst. Möchtest du nicht ein gutes und anständiges Leben führen? <lacht> mein Leben gehört den heldenmutigen Vesperia. Ich werde euch nicht hängen lassen, hab's den Jungen versprochen. Und jetzt nicht langsam Zeit, dass du ins Bett gehst. In Ordnung, ich lasse dich in Ruhe, alter Mann. No. Auf der hat Schmerzen. Na, gehen wir mal direkt nochmal. da oh. 400 Geld aus dem Fenster geworfen. Oh Gott. Kommt noch irgendwas? Weiß ich nicht. Ich rausgehen? Nein. Okay. Luke, exzellenter Schwertkämpfer, schwieriger Charakter. tier geübt den Phonischen Arzt, verwendet Projektilwaffen. Jade, bewandert den Arzt, Umgang mit Speeren. ns geübte Puppenspielerin. Guy, wachsam und agil, schwache Verteidigung. Natalia, exzellente Bogenschützen, sehr gut mit Erholungsarzt. Ash, sieht immer wütend aus. Schon wieder Anspielung an Tales of the Abyss, was? Ich glaube, Tales of the Abyss war ich der Vorgänger von diesem Spiel. Kann kein Zufall sein, dir so viele Anspielungen auf wir auftauchen. Aha. Hier irgendwo müsste es sein. Oh, hier, hier. Die Legende der senkenden Sande. Na gut, aber dieses Buch gehört doch der Gaststätte, oder? Ja. Kann ich auch das ruhig ich tun? naja ja, es geht in um dieses Buch, dem Regal hier. Oh dieses regal ist voller bücher die unsere gäste hier vergessen haben um zu sein haben wir gar keine verwendung für die dinger und abgeholt werden sie auch so gut wie nie das hat ja sehr praktisch ihr könnt mit allen büchern diesen regal machen was ihr wollt wir können also eins davon mitnehmen natürlich bedient euch das regal fühlt sich recht schnell und wenn es voll ist müssen wir die bücher wegwerfen gut dann nehmen wir es mit danke legend von sengenden sande fehlen gar nicht mehr viele zwei stück fehlen glaube ich noch cool was gezeichnet wenn ich jetzt nur den namen noch mal wüsste, dann könnte ich gleich mich irgendwie besser vorbei und aber nicht sowieso durch alle Städte noch mal durchgewechselt hier wohl finden oder oh. nach ist in unserer Stadt wisst ihr wem er gehört er ist mein Freund sein Name ist Paul cool er ist ziemlich groß aber für mich mit Kronos ein kleines Würstchen Kronos, wer ist das wo er ist genau hier, dummchen Kronus ist das Intellexia, das unsere Stadt beschützt. Da wussten wir aber auch schon. Carol, Meinst du diese große alte Qualle das ist keine Qualle, mein Herr. Etwas mehr Respekt, bitte. Kronos ist so groß. Ich hätte nie gedacht, dass es das eine ganz kleine in Intellexia passen könnte. Ja, cool. Was sogar dein Ball passt rein. Er heißt Baul, ja, immer. initiiert das kronos ist viel besser. Das ist ein ganz schön loses Mundwerk, Junge. Für wen hältst du dich eigentlich? Was soll das heißen ich sag nur die wahrheit schul sag was zu ihm alle intellector müssen ja rolle spielen keine ist besser oder schlechter als andere ja, das sagt auch nur weil du nicht zugeben kannst dass sein Intellekt bereits verloren hat baul hat gar nichts verloren wenn du so sehr drauf aus bist könnten wir das gleiche erklären mit vergnügen aber heute nicht wenn du eine niederlage einsteckst Judith, los ach ich muss also deine kämpfe auswechten das nervt wir machen ein Rennen. Es fliegen eine Menge Punkte am Himmel. Wer alle einsammelt, gewinnt. Gib dein Bestes. hat Okay. Steuerball und sammle Punkte in der Luft. Sammle alle zehn Punkte in der verfügbaren Zeit. Es gibt zwei Punkte an. Rote und gelbe Punkte. Rote geben einen Zeitbonus. Sammle rote Punkte nachher um die Gesamtzeit zu verringern. sucht das Spiel möglichst kurzer Zeit zu beenden. Okay. gewesen okay, wir es wird auch von karte angezeigt wo die sind hm. wo ist es wo ist es er soll angeblich einer sein Okay. Er schafft. Ich glaube, ich muss 35 haben, ne? Ich war genau 34. Was meinst du? Cool, was? Aber das ist noch nicht alles. Ich habe noch bessere Rennen, die ich dir zeigen kann. was willst du jetzt noch einmal Rennen? Ja. Nee. Okay. Level 2. sieht jetzt nicht so schwierig aus, wenn ich jetzt ehrlich bin. Nur als Punkte auf der Karte sind, das hat mich ein bisschen verbrennen ich jetzt mal so sagen. Weil es jetzt nicht so schwer wie das verkackte Repeat-Rennen, also... ich nur sagen, das ist machbar sind die letzten beiden? Super. Ja. Okay, Kann doch nicht mal neu starten, ehrlich. Ich bin immer noch unter der Zeit. Was machst du jetzt? Okay. Keine Ahnung. So also lange weiter. So schwer ist das jetzt nicht, ehrlich gesagt. wissen wo die verkackten dinger sind ey. Oh Gott meine mein fernseher schon wieder abspacken Und so ein grünes flimmern hier bei den bergen ist ein bisschen hat die äh, dinger irgendwie mit den städten verschmelzen hier die gleiche farbe aber für karte will ich nicht so nett bis jetzt sieht dann machbar aus ich glaube da oben bei dem eis ne? ja also kann man jetzt nicht so viel vermasseln ehrlich gesagt ja, voll einfach was Ich hätte nie gedacht, dass du was schlagen könntest. Und jetzt, Junge, gibst du, dass du verloren hast. Auf keinen Fall. Ich habe noch mehr für dich. Mensch, der Junge, was einfach nicht von Schluss ist. Das erinnert mich an jemanden. Aber ich muss zugeben, das war gar nicht so schlecht. Hey, du war was jetzt gesagt. Ja, das ist für dich. Was ist das? Kondensierter Tau aus krones Körperflüssigkeiten. Kannst du bald zu trinken geben? Er Heißt Baul, was passiert, wenn er es trinkt? An der Dache gegen Kälte empfindlich ist, wird ihn das dagegen stärken. Er kann dann auch auf Treibeis landen. Oh, wow, du gibst jetzt etwas, das unnützliches ist. Lauf nicht weg, nur weil ihr einen netten Preis gewonnen habt. Ich hätte ja nämlich noch ein viel härteres Rennen. ja Mach doch, was du willst. Und spielt Rita noch mal die Mittelsfrau. Okay. Wir haben sozusagen Baul abgegradet, Robert. Also, wenn du noch ein rennst dann komm her, dann packe ich. Das ist jetzt alles andere als schwierig hier. Also. Hier rechts einer ist ein bisschen blöd, also, eigentlich die ganze Karte auf ist ist eigentlich voll chillig. So, wer ist die Stadt? Okay, ich kann nicht auseinanderhalten mit den Städten. wenn Jetzt eine Stadt ist oder ob das hier so ein Kreis ist auf der Karte. Und die Grafik ist unglaublich abspacken. Mein Fernseher jedenfalls. So, da sind schon die letzten drei ich habe noch eine halbe minute oder so kommt schon extrem einfach äh, ich jetzt irgendwie weil nicht normalerweise sind die mini in den tales aufspielen nicht so großzügig den anforderungen da gibt es noch mehr okay wieder welt sein noch das ist jetzt nicht ist nicht besonders schwierig hier was ich hier machen muss also auch wenn ihr jetzt auseinander packs wie blöde wenn ich genug zeit habe und jetzt nicht weil nicht komplett vermassel ist ja trotzdem nicht schwierig ein bisschen zeitverschwendung ehrlich gesagt ich glaube die haben nicht damit gerechnet ob man die karte zur hilfe nimmt oder was oder will ich mir nur ein Oben, so und dann da unten eins, zwei, drei. Äh, äh, äh, voll extrem, obwohl Wir voll langsam verlangsamt die Gegend fliegen eigentlich. Ja, und da, ich glaube, einer ist so oben, ne? Direkt da könnte mir mich ein bisschen zeit kosten glaube ich ja man muss einfach nur immer die richtige route fliegen so also das könnte jetzt ein bisschen knapp werden aber ich habe ja minus dinger hier also müsste ich ja wohl ja erst habe ich noch kommen, kommen aber ich jetzt keine fünf. okay das waren jetzt alle oder Gib mir was Ich, ich hätte nie gedacht dass du das schaffen würdest gibt doch endlich auf wir werden mit allen fertig womit du kommst nicht dass das etwas damit zu tun ist rita verdammt Habe ich das jetzt überzeugt sowohl kronos als auch baul haben ihre stärken das stimmt sie brauchen sich nicht miteinander zu messen das argument hättest du von anfang an bringen sollen in ordnung ich gebe mich geschlagen echt endlich hast du es kapiert in wirklichkeit ja in war ich neidisch auf dich und dein drachen die kindisch aber schließlich bist du noch ein kind das ist so so cool hoch oben durch die lüfte zu gleiten ach ich weiß was du meinst er hey, kommt wieder und macht noch ein spiel ich möchte bald wieder sehen er ja, ist baul na ja, schön wenn sich alter ja, das beruhigt hat lasse ich dich auf baul fliegen ich war spitzenmäßig ich warte auf euch nicht vergessen, ich vergesse nicht warte hier, super drachenreiterin Okay, ich nehme an, dafür haben wir das gemacht ultra rot umhang der ist auch schon nicht lange was wir mal ganz kurz gucken haben wir den neues drin muss ja mal checken weiß alles klar war schon hier fertig so muss das sein das spiel wurde mir gezeigt und dann sofort erledigt ist schon nicht Ultra Drachneiter oder wie auch immer das war ne perfekte Harmonie zwischen Geist und Körper und du und dein Panzer schweben haben wir durch die Lüfte so haben wir können jetzt in Eis landen das ist auch was ne das muss ja auch irgendwie was helfen ich gehe mal jetzt hier speichern bevor ich weiter mache du stehst hier es wird erzählt, dass ihr mit der der welt irgendwas im Schilde führt. So, wie du hast sagst, hört sich an, als würden wir das Schlimmes tun. Wir haben hat dazu gemacht, sich in einer anderen Form zu verwandeln, in sogenannte elementar geister Dadurch können wir unsere Kraft zunutze machen. Dies wird uns helfen, den Adephagus zu vernichten. Ja, ich verstehe. Es ist genau, wie ich es mir gedacht hatte. Ja, ich hatte bereits den Verdacht, dass ihr daran arbeitet, den Adephagus zu besiegen. Immer diese beeindruckenden Unterstellungen. Habe ich recht oder nicht? Vielleicht interessiert es euch zu hören, dass unser Volk im Betracht zieht, zur Oberfläche hinabzusteigen. Zur Oberfläche hinabsteigen? vielleicht ist die Zeit darauf äh, reift, dafür dass Kronos Kronos das Intellekt ja das mir so durch die Luft trägt, sich in einen Inventargeist verwandelt, um euch bei euren unterfang Unterfangen zu helfen. Haltet ihr das nicht für wahrscheinlich? Ich muss zugeben, dass dies auf jeden Fall eine Möglichkeit wäre. Die ungeduldigen unter uns sind bereits zur Oberfläche hinabgestiegen. Wo sind sie denn hin? das weiß ich nicht ich könnte mir jedoch vorstellen dass sie nur schwer zu übersehen sind ich frage mich wohin sie gegangen sind man kann könnte ja bereits in fast jeder stadt der welt antreffen geht ja können überall leben sie sind ein sehr praktisches veranlagtes volk und hm. oh nee, sagt mir jetzt nicht ich muss noch mal durch die ganze welt rennen und die suchen also war ich bin jetzt nämlich schon so gut wie fertig hier mit als zu untersuchen hier ist noch irgendwas aber oh, du bist also zurückgekehrt hallo schön dich wiederzusehen elsa wieso ist denn das wandgemälde so versteckt ist das nicht das wissen unserer ahnen ist es denn nicht wichtig dass alle davon erfahren wir haben als, als ganz äh, wir haben als ganzes volk blast aufgegeben damit wir die fehler unserer ahnung nicht wiederholen dieses wandgemälde wird zurückgelassen um kommende generationen die folge der fehler vor augen zu führen als wo ich dieses Wissen könnte unsere Brüder verwirren, verbargen uns an das Bild hinter den Mauern. Diejenigen, die das wissen der ja wieder weitergaben, waren die einzigen denen die Wahrheit vertraut wurde. Tatsächlich ja, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, vielleicht war es ein Fehler, dies geheim zu halten. Wir werden allen von diesen Ereignissen berichten und gemeinsame Strategie gegen den alle ersinnen sollen. Aber es ist noch nicht zu so spät. Danke, danke schön, Fräulein Erdbewohnerin! Hallo, kommt ihr alle? was macht denn das gemälde hier Oh, nun ja das wurde von unseren ahnen vererbt hallo ich hoffe ich komme nicht zu spät moment was ist denn das was ist dieses ding das da draußen am himmel schwebt sieht doch nur alle kämpfen dagegen die kritiker tragen auch speere mensch toll es ist denn ist in der tat kleiner ist das wirklich in ordnung ich dachte er ja, wollte nicht dass sie es erfahren vielleicht ist es gar nicht so tragisch sie doch es scheint niemanden etwas auszumachen Hast du wohl recht. Wie konntest du so etwas Teures den ganzen Allein für dich behalten, der Elster? Das ist ungerecht. Tut mir leid, keiner. Aber mein Großvater hat mich gebeten, gut darauf aufzupassen. Er machte ab, aber zu viel Ärger ist draußen zu lassen. Da habe ich es versteckt. Ach, das habe ich mir gleich gedacht. Nach nun zu meinen ermutigenden Worten. Die kritik haben ebenfalls gegen das Monster erkämpft und dann haben sie es besiegt. Auch wir müssen tapfer sein ich kann jetzt zu verstehen das ist jetzt was es heißt ein kriegt zu sein ich könnte einfach nicht wieder rest meines volk sein darum habe ich diese stadt ja auch verlassen na schön halten wir einen versang ab wir müssen besprechen was wir gegen das monster unternehmen können nun entschuldigt uns selbst bitte oh, in ordnung dann gehen wir jetzt und jetzt gehe ich noch mal rein es ist niemand hier wir haben die das gemacht Oh, gerade sehen, hallo, hm, was ist los? Meint ihr, könnten mir das Objekt zeigen, dass ihr da habt? Ah, Hat vielleicht die Luxus-Spielzeug-Serie deine Aufmerksamkeit erregt? Oh, also ist es tatsächlich eine davon. Ich bin so neidisch, was der menke ist. So toll an diesem Spielzeug Die sind heutzutage kaum noch zu finden. Weißt du, es ist eine Schande. Oh, Was ihr das gar nicht? Man bekommt sie angeblich bei diesen Kapselautomaten da drüben. Aha, wirklich im Ernst. Ist nur ein Gerücht, wohlgemerkt, ich habe es versucht, aber ich hatte bisher kein Glück. Und dachte ich, ich dachte, ihr hättet eure vielleicht gesagten Automaten. Nein, das ist eine Belohnung für die Arbeit der Elbenmutigen Pizzeria. Elbenmutige Wesperia ist das der Name einer Gilde? Also, wir versuchen uns in verschiedenen Sachen eine Gilde. Vielleicht dürfte ich euch dann um einen Gefallen bitten. Kein Problem. Jeder, der Interesse des alten Ravens hat, hat etwas verdient. Meint ihr könnt alle elf Objekte der Luxus-Spielzeug-Serie für mich auftreiben, aber man kann sie nicht im Laden kaufen, stimmt's? Und wir wissen nicht einmal, ob sie den Kapselautomaten sind. Kann sein, aber es gibt daraus vielleicht Leute, die welche haben. Und ich habe gehört, dass es anderswo auf der Welt weitere Kapselautomaten gibt. Die kenne ich, man muss Geld oder anderes Zeug hineinstecken, um etwas herauszuholen. Ah, du kennst dich also aus, dann suche bitte die Spielzeuge für mich. Natürlich werde ich euch entlohnen. Jahre. Eine elegante Tiara, genau das Richtige für den Adel. Ich habe das in einer Kapsel bekommen, aber es ist nicht mein Stil. Junge Dame, das könnte dir stehen. Vielen Dank, es passt ganz gut zu meiner Kleidung. Also, wenn wir schon eine Belohnung erhalten haben, müssen wir den Job wohl annehmen. Wir suchen das Spielzeug. Vielen Dank. Hm, warum nicht? Magisches Auge, ja, super. Er hat Erfolg gebracht. Ich raten, ist die Tiara gut? Sein Gefühl, nein. Das ist ein Ist ein Accessoire, okay. Was war? Was mit dir? Nee okay. Gut, dann weiß ich nicht. Guck mal, ich habe jetzt alle Städte durch. Guck mal, was nächstes kommt.